Nachdem es bei Florian Silbereisen, 40, und Melissa Naschenweng, 31, am Anfang des Jahres zu kriseln schien, gibt es nun gleich ein doppeltes Happy End. Florian Silbereisens Show ohne die Österreicherin. Wir erinnern uns, Melissa Naschenweng war als erfolgreichste Musikerin Österreichs aus unerfindlichen Gründen nicht bei Florian Silbereisens Show, Schlager-Champions, am Anfang des Jahres dabei bei der die erfolgreichsten Schlager- und Volksmusikkünstler mit der »Eins der Besten« ausgezeichnet wurden. Angeblich wegen ihrer pinken Lederhose, die sie bei ihren Auftritten trägt. Doch Melissa Naschenweng zeigte sich schlagfertig in einem Instagram-Video, in dem sie sagte, »Auf jeden Kirchtag muss man nett tanzen, und dass man sich für nichts und niemanden verbiegen lassen soll. Hab ich von meinen Großeltern gelernt. Sie sind meine wahren Champions.« Später zeigte sich die »Lederhosenrock«-Sängerin auch gegenüber dem Schlager-Online-Magazin magazin smago.de kämpferisch und betonte, »Meine pinke Lederhose ziehe ich für niemanden aus. Sie ist und bleibt mein Markenzeichen. Macht euch keine Sorgen, ich kämpfe für euch weiter.« Melissa Naschenweng, nicht nur bei der Schlager-Challenge dabei. Ob es dem MDR peinlich ist, dass die tolle Melissa Naschenweng am kommenden Samstag bei der Schlager-Challenge mit dabei ist. Wissen wir nicht, jedenfalls hat bislang nur der ORF ihre Teilnahme. Über die wir uns sehr freuen, bestätigt bei uns am 25.8. Hier kommuniziert. Damit nicht genug. Auch bei Schlager oder N. XX ist die sympathische Österreicherin dabei. Immerhin, da ist der Papst offensichtlich mal über seinen Schatten gesprungen. TV-Termine in der Übersicht. Wir sind gespannt, was Melissa bei Florian zu Gehör bringen wird. Spannend wird auch sein. Wird sie ihre pinke Lederhose anhaben? Das sind Fragen, die die Welt bewegt. Man ist geneigt zu sagen, Lederhosendrama in Leipzig. Hier die weiteren TV-Termine der blonden Schönheit. Melissas Fans riefen zum Boykott der Schlager-Champions auf und die alljährliche Show bekam tatsächlich die schlechteste Zuschauerquote seit ihrem Bestehen. Triumph für Melissa Naschenwang mit der öffentlichen Konfrontation bewies Melissa Naschenweng Mut. Denn immerhin hätte sie sich dadurch einen weiteren Auftritt bei Florian Silbereisen verbauen können. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet. Wie bereits berichtet, ist die Sängerin, die in Österreich als weiblicher Andreas Gabalier gefeiert wird, bei der Show Schlager Challenge 2021 der ganz große Traum, mit dabei. Ihre Aktion hat ihr also nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Denn die Kärntnerin ist auch bei der nächsten Show, Schlager oder N. XXX, im MDR eine Woche später am 10. September zu Gast. Doppeltes Glück also für Florian Silbereisen und Melissa Naschenwang. Denn die Österreicherin kann sich gleich über zwei TV-Auftritte vor einem Millionenpublikum freuen und der Moderator beweist, dass er auch mit Kritik umgehen kann. Die Schlager-Challenge 2021, siehst du am Samstag 4. September um 20.15 Uhr in der ARD und, Schlager oder N. XXX, am 10. September um 20.15 Uhr im MDR.